So, Jensi hat wieder was mitgebracht, natürlich. Jetzt ja. äh, natürlich ein lustiges Geschenk, und natürlich für Männer, ein Männergeschenk. Was sollen wir Frauengeschenke testen? Macht keinen Sinn. Genau, ähm, you know, das gibt so als Box zu kaufen. Ich das ist ja nicht mehr so teuer, war ja nicht. Ich finde, das eine gute Idee. Du darfst jetzt eben auch machen. So, Rico ist immer Geschenketag und ich muss den ganzen Mist mal bestellen. <lacht> So, gefällt mir das? Das ist jetzt so oh, hier. So! Was oh, oh, oh. gibt's denn so schönes? Bier tasting! Hui! Biere der Welt. Also das erste, was kommt, wenn man ein Paket aufmacht, eine Broschüre von dem Hersteller. BoxyLand GmbH, ja. In Schweinfurt, deutsche Firma. die sind bei Instagram, Facebook, Pinterest und Twitter. Ja. Dein Kauf, dein sozialer Beitrag. Mit dem Kauf der Produkte von BoxyLand unterstützt du die Arbeit körperlich und geistig behinderter Menschen. Okay, das ist immer ganz gut. 100% made in Germany. Über 300 Arbeitsplätze, 30 Werkstätten, Umweltbewusstsein Verzicht auf unnötige Verpackungen und Achtung auf kurze Transportwege. Dann gibt es noch sowas. bier tasting anleitung Ach, naja, dass, dass man das trinken musste, das weiß ich schon, die aber... bier -Tipps. Das richtige Glas, okay. Kühl dein Bier nicht zu so stark, das Bier im Glas, Duft. Naja, wie man das Bier denn halt trinkt. In eine Milliarde verschiedenen Sprachen natürlich übersetzt. Ja. Und dann kommen auch schon die ganzen Biere. Ach, hier ist ja noch ein Verkostungsbogen. Ja, wir können, ja. können wir jetzt natürlich auch anfangen, den Verkostungsbogen äh, auszufüllen, wenn man das mag. Links, Link in der Beschreibung, da wird. Link ist natürlich immer hier unten, unter dem Video, wie ihr kennt, einfach aufklicken und schon landet da auf vermutlich Amazon. Nee, okay. so, viel, so viel sind das nicht. Ich jedenfalls nicht in der Box, dass du jetzt gleich enttäuscht bist. Ja, aber das sind, denke ich mal, alle, diese anbieten, ne? Die ganzen Biere, die nee, sind hier... Drin. Die haben eh eine Broschüre für jede Box, da gibt es verschiedene Boxen zu kaufen. Mhm. Und dann aus verschiedenen Ländern, ja. Genau, da gibt es eine 6 und eine 12 und wahrscheinlich auch noch eine größere Box. Und dann gibt es Inland, also nur Deutschland oder Ausland. Also wirklich? wir haben natürlich jetzt äh, Ausland genommen, das ist ja klar. Finnische Tier ist hier drin, italienisches. Na, mal gucken wir da drin. Ist hier so. aus Singapur, ich meine jetzt hier in der Beschreibung ja, Kroatien, also verschiedene. Ja, und da hast du so eine schöne Weltkarte. Was ich schon mal cool finde, sind hier die Bierdeckel. Genau, Werbematerial ist natürlich auch okay, hier dabei. Eh. Ohne Bier wäre das Leben ein Fehler. Enjoy your Bier. Yes, jetzt geht's los. Genau, jetzt nehmen wir einfach irgendwas erstmal aus der Box und dein nächsten Video, sonst wird das Video zu lang, nehm mal dein nächste Bier. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 6. 7. Gut, also die 1. Äh, Tigerbier. Thailand. Äh, ist Thailand? Nee, Asien. Singapur. Ah. Wir können auf jeden Fall schon mal zusammenfassen, das ist keine schlechte Idee. Ob ähm, Preis-Leistung tut ist. Ja, war ich jetzt bei dem deutschen bei dem deutschen Geschenk zu bezweifeln, weil ich einfach an Getränke dann trainieren kann und mir aus äh, ganz Deutschland die beliebten Biere einfach in der Kiste drin und dann kann ich das meinem Mann auch schenken, wenn ich bin ein Mann. Aber ähm, Ausland äh, finde ich das eine sehr gute Idee. Da kann man dann, wenn ich der Meinung auch mal ein bisschen mehr ausheben. Und ja, hier wird mit dem Verlust hier, hier Untersetzer und hier... Äh, Der ganze Katalog hier das ist schon gut, das ist schon kann man nicht meckern. Auf jeden Fall mal wieder was anderes, wa? Ja. Tigerbier aus Singapur. Das würde ich den Jungs äh, von, von Boxyland auf jeden Fall äh, 5 von 5 äh, Punkte geben, weil es einfach eine geile Idee. Und es ist auch äh, ein sehr gutes Geschenk für den Mann. Tja, und dann gucken wir mal nach dem Geschmack. Genau und im nächsten Video ähm, testen wir dann äh, diese Tiger Bier hier. Was ist denn ja noch drin eigentlich? Besser wurscht, auf jeden Fall ein Sechser. Ja, sechs verschiedene Bier, ausländische. ja. Gut, naja dann muss ich warten äh, bis zum nächsten Video. Oder? Genau. Alles klar. Äh, Link in der Beschreibung. So wie immer, der ja, Link ist in der Beschreibung zu diesem genialen Produkt. Das Bestes Männergeschenk. Also zumindest wenn er Bier trinkt, der Mann. Jawohl, ansonsten sehen wir uns dann demnächst. Na denn, bis demnächst. Haut rein. Bis demnächst.